Das Schöne an meinem Beruf ist die Vielfalt, die ich erlebe, gerade durch Einblicke in der Berufsschule wie die Bäckerei oder die Metzgerei und dass ich am Ende des Tages ein Produkt für den Konsumenten auf dem Tisch habe. eine sehr hohe Verantwortung, denn in der Produktion müssen wir ständig kontrollieren und in der Serupherstellung müssen wir streng auf die Rezeptur achten. Hygiene ist das Wichtigste überhaupt in der Lebensmittelindustrie, weil wir müssen verhindern, dass sich Keime bilden können. Meine Perspektiven bei Rodeos sind wunderbar. Ich kann zum Lebensmitteltechniker mich weiterbilden oder ich könnte den Getränke Betriebsmeister machen oder im Zweifel könnte ich auch noch Lebensmitteltechnik studieren.